Meine lieben Studierenden, heute werden wir uns im Seminar Barrierefreie Kommunikation mit den Themen der Inklusion, der Barrierefreiheit und der Partizipation beschäftigen. Drei zentralen Grundbegriffen, die sehr nah aneinander liegen. Eines vorweg als Technisch-organisatorisches Detail. Alle Materialien für das Seminar finden Sie als digital barrierefreie PowerPoint-Präsentation. Ähm, entweder hier in der Beschreibung unter diesem Video oder im Blog-Eintrag zum Seminar oder in der Matrix. Und daneben ähm, als PDF zur Voransicht, also zur Schnellansicht, allerdings aus Barrierefreiheitsgründen hinterlege ich äh, die vollständige PowerPoint-Präsentation und gleichzeitig verbinde ich damit einen Anspruch, der sich im Kontext der sogenannten Open Educational Resources verstehen lässt. Aber Sie werden die Vorteile des Ganzen ähm, mit Sicherheit zu schätzen wissen, wenn Sie denn die ersten Notizen zum Beispiel auf der PowerPoint direkt in die Präsentation integrieren können und nicht separat äh, ein PDF annotieren müssen. Vielleicht ganz kurz heute, worum es in diesem Seminar gehen soll, neben den organisatorischen Details. Ich will die hier noch mal ganz kurz zusammenfassen, denn die spielten im letzten ähm, Seminar nicht so die entscheidende Rolle. Also ich arbeite hier mit einem äh, barrierefreien Dokument, einer PPTX, und dieses barrierefreie Dokument ähm, lege ich als, ähm, auf unserem Blog ab und die Adresse selbst ist äh, verlinkt auf, dem, äh, auf der Präsentation. Ähm, daneben ist es mir wichtig, dass ich in diesem Dokument selbst auf Tabellen so gut es geht verzichte, alle Grafiken auskommentiere, die Links sind alle nur noch sprechend und es gibt zwei Ausnahmen, nämlich die Angabe der Website im Fuß des Dokuments, genauso wie äh, mein Twitter-Account, äh, den ich äh, tatsächlich nicht mit Link hinterlege, sondern hier als Text. Ähm, weitere Informationen zum Seminar selbst, Sprechstunde Donnerstags 13 bis 14 Uhr via werbei ähm, Wie schon im letzten, äh, in der letzten Veranstaltung sichtbar geworden sein sollte, äh, ist Matrix, unsere zentrale Kommunikationsplattform. Das gesamte Material, wie gesagt, unter die, in der Beschreibung unter diesem Video äh, auf dem YouTube-Kanal oder auf unserem Blog. Ähm, der thematische Input, äh, der immer in, in Einzelvideos gegeben wird, ist hinterlegt in einer Playlist bei YouTube. Und für das Seminar darf ich Sie bitten, jederzeit anonymes Feedback zu hinterlassen, einzusehen und uns bei Interesse oder Fragen jederzeit zu kontaktieren. Zum Thema heute Inklusion, Barrierefreiheit und Partizipation. Das sind die drei Schlüsselbegriffe, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben im Seminar. Und ich würde sehr gern Ihnen jetzt diese Begriffe nach und nach entwickeln, um dann tatsächlich mit Ihnen ins Gespräch darüber zu kommen, wie wir die von Ihnen schon gestalteten Themen oder schon artikulierten Themen für das Seminar in diesem Sommersemester umsetzen wollen. Kommen wir zunächst zum Begriff der Inklusion. Das, was ich Ihnen hier in einem größeren Textblock präsentiere, ist die Bestimmung des Inklusionsbegriffs des Aktionsnetzwerks Mensch, also Aktion Mensch. Was ist Inklusion? Die Quelle finden Sie verlinkt unter diesem Fließtext. Und ich lese das sehr schnell vor, ähm, da jemand mit einer Sehbeeinträchtigung <lacht> nichts von diesem Textblock hat. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam oder lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit. Das ist Inklusion. Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und alle haben etwas davon. Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kennst, ist es nicht besser oder schlechter. Es ist normal. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wer er, wie er oder sie ist. Jeder Mensch hat das Recht darauf, dabei zu sein. In der UN-Behindertenrechtskonvention, also United Nations, Vereinten Nationen, ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben, auch Deutschland. Doch Deutschland und die anderen Länder müssen noch viel dafür tun, damit der Vertrag eingehalten wird. Das ist tatsächlich so. Das ist die Bestimmung des Begriffs Inklusion der Aktion Mensch. Wie Sie schon bei der Formulierung gemerkt haben dürfen, während ich diesen Text vorgetragen habe, ist hier darauf geachtet worden, dass man diesen Text, so wie es eben geht, in einer verständlichen Art und Weise kommuniziert und sich dabei auch an die Grundsätze der leichten Sprache. Versucht zu halten. Es gelingt nicht immer. Ich würde aber ganz gern das Thema leichte Sprache für heute noch einmal zurückstellen, denn damit werden wir uns dann im Input in der nächsten Woche beschäftigen. Also, worum geht es? Um eine Inklusion aller, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. Und dafür wählt Aktion Mensch diese mittlerweile sehr, sehr, sehr bekannte Grafik, die überall in Kontext der Diskussion des Begriffs Inklusion verwendet wird, indem sie die Begriffe Exklusion, Integration und Inklusion nebeneinander stellt. Und Sie sehen schon, worauf der Begriff der Inklusion zielt. Auf das, dass wir Diversität als Gemeinschaft, als Gesellschaft ernst nehmen und uns auf die Erfordernisse der Inklusion, also dieser Diversität, gesellschaftlichen Diversität einrichten. Das geht etwas weiter als das, was man bisher als Integration bezeichnete, nämlich dass man sagt, ja bitte kommt doch zu uns, ähm, lebt bei uns, arbeitet mit uns zusammen. Wichtig wäre nur halt, dass ihr euch an die Mehrheitsgesellschaft anpasst und die inklusive Gesellschaft wiederum versucht aus den Potenzialen von Diversität Gewinn zu ziehen und sich als eine diverse Gesellschaft zu definieren. Also das ist noch einmal ein Schritt weiter. Kommen wir zum zweiten Begriff, der schon in der Inklusionsdefinition von Aktion Mensch eine zentrale Rolle spielt, nämlich die Barrierefreiheit. Inklusion, so Aktion Mensch, funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit. Die meisten Menschen verstehen unter Barrierefreiheit Rampen statt Treppen, breite Türen und absenkbare Busse. In Klammern, das würden wir als technische Barrierefreiheit bezeichnen. Steht nicht so im Originalzitat. Doch baulich Veränderungen und speziell ausgerüstete Fahrzeuge reichen nicht aus, um den Alltag barrierefrei zu gestalten. Barrierefreiheit heißt, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Für alle zugänglich ohne fremde Hilfe. Konkret bedeutet Barrierefreiheit also, dass nicht nur Stufen, sondern auch ein Aufzug oder eine Rampe ins Rathaus führen, dass Formulare nicht in komplizierter Amtssprache, sondern auch in leichter Sprache vorhanden sind. Klammer auf, steht dort in diesem Dokument nicht explizit. Wir reden hier von sprachlicher Barrierefreiheit. Und dass auch gehörlose Menschen einen Vortrag folgen, einem, einem Vortrag folgen können, zum Beispiel mit Hilfe eines Gebärdensprachdolmetschers. Die Gebärdensprache war einer der zentralen Punkte, ähm, den Sie herausgestellt haben für Ihr Interesse am Seminar. Und ich bin gespannt, wie wir das einlösen können. Die Voraussetzungen sind aber sehr gut. Ich behelfe mir jetzt hier im Moment dabei, oder dadurch, dass das, was ich spreche, sage, in, einem, in einer Live-Transkription automatisch gemeinsam mit dem Video aufgezeichnet wird. Auch das ist eine Möglichkeit, um ähm, gehörlosen Menschen oder Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, den, die Teilnahme und die Teilhabe an einem Vortrag ähm, zu gewähren. Allerdings, wenn Sie Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Hörbeeinträchtigung haben, dann greift es freilich nicht mehr. Außerdem muss bei der Definition auch die digitale Barrierefreiheit mitgedacht werden. Das bedeutet, Internetseiten müssen so gestaltet sein, dass jeder sie nutzen kann. Dazu gehört zum Beispiel das Hinterlegen von Bildbeschreibungen für blinde Menschen und die Möglichkeit, Videos in barrierefreien Formaten abzuspielen. Das, was ich hier gerade tue, dient im Wesentlichen der Barrierefreiheit, der digitalen Barrierefreiheit. Das heißt, das Bereitstellen von Dokumenten, die als Lehr- und Lernmaterial erstens offen sind. Das heißt, ich senke damit die Barriere der Zugänglichkeiten ab. Und das Zweite ist, dass in der PowerPoint, die ich jetzt hier gerade verwende, jede Grafik beschrieben ist. Es ist eine Leserichtung definiert und alle Links, die ich hier verwende, sind sprechend. Also das heißt, Sie sehen hier keine URLs, die blind auf die Folie gesetzt werden. Das heißt Barrierefreiheit. Das heißt, die Absenkung aller Barrieren, um den gemeinsamen Schritt, den gemeinsamen Austausch hin in eine inklusive Gesellschaft leisten zu können. Und sie äh, umschließt technische Barrierefreiheit, sprachliche Barrierefreiheit. Und digitale Barrierefreiheit, um diese drei zentralen Begriffe hier noch einmal zu nennen. Kommen wir zum Begriff der Partizipation. Das ist der dritte Begriff für heute in dieser sehr kurzen Ein- und Hinführung. Partizipation heißt Teilhabe und nicht Anspruch auf Assistenz. Das ist ein Leitspruch, den ich ganz am Anfang äh, im Kontext des Begriffs der ähm, äh, äh, Inklusion schon herausgehoben habe, es geht nicht darum, dass Sie jemanden Hilfe anbieten, damit er sich in seinem Alltag, im, normalen im sogenannten normalen Leben zurechtfindet, sondern es geht darum, dass wir anerkennen, dass es Menschen gibt, die andere Formen der Unterstützung brauchen, um sich selbst im Alltag bewegen zu können und selbst am Alltag, an politischen Entscheidungsprozessen, an ökonomischen Entscheidungen teilhaben zu können. Berühmt ist in diesem Kontext die sogenannte, das Stufenprinzip der Partizipation nach Wright, hier in einer Darstellung bei Unger 2014. Wenn ich Literatur auf diese Art und Weise mit einem sprechenden Link hinterlege, verweist dieser Link auf die gemeinsame Sotero-Seminarbibliothek, die ebenfalls frei zugänglich für Sie im Netz steht. Gehen wir einfach mal unten durch, von unten die Stufen nach oben, um die Grafik kurz zu erklären. Es geht hier um verschiedene Stufen der Teilhabe bis hin zur Partizipation. Und wir fangen mal ganz unten in dieser, Stufen, in dieser Stufe, an dieser Treppe an mit der ersten Stufe. Hier geht es um Instrumentalisierung und Anweisung, das heißt Instruktion. Bitte tu dies, bitte tu jenes. Und hier gehen wir von einer Nichtpartizipation aus. Die nächste Stufe wären Vorstufen der Partizipation, nämlich Information, Anhörung und Einbeziehung in bestimmte Entscheidungsprozesse. Wenn heute Texte zum Beispiel in leichter Sprache entstehen und an der Entstehung dieser Texte niemand aus der primären Zielgruppe teilhatte, sind diese Texte, tatsächlich bleiben diese Texte auf einer Vorstufe der Partizipation stehen. Partizipation beginnt an dem Punkt, wo wir über Mitbestimmung reden. Das heißt, sobald eine Zielgruppe bestimmte Inhalte mitgestaltet, indem sie sie mitbestimmt, da erst an diesem Punkt setzt Partizipation ein. Wenn wir also als Universität inklusive Lehre fördern wollen oder Prinzipien der inklusiven Lehre, der Inklusion in der akademischen Lehre platzieren wollen, ich komme gleich noch zu sprechen auf die Rolle der Inklusion in der LehrerInnenbildung, dann reden wir auch immer zugleich über Prozesse der Mitbestimmung. Das wird allerdings jetzt in einem weiteren digitalen Semester, pandemiebedingt, Wenig schwieriger, wir versuchen das allerdings und eine Möglichkeit haben wir über eine Gebärderin. Schauen wir, ob uns das gelingt. Das nächste ist, dass wir in eine Stufenweise von, äh, in unterschiedliche Grade von Teil äh, von Entscheidungskompetenzen hineinreichen. Äh, Sie sehen, dass teilweise Entscheidungskompetenz und Entscheidungsmacht das sind schon sehr hohe Stufen der Partizipation, das heißt, dass man nicht nur gemeinsam beiträgt, sondern gemeinsam auch oder sagen wir so auch Entscheidungen allein fällen darf. Und der höchste Grad, der über die Partizipation hinausgeht, ist die Selbstorganisation, in der man gänzlich autark agiert. Sie sehen aber diese letzten Stufen 6, 7 und 8, das sind die, auf die wir zielen müssen, wenn es um Inklusion und inklusive Lehre und inklusive Gesellschaft geht. Daneben habe ich Ihnen abgebildet die Ziele des sogenannten Aktionsplans 2.0, in dem es darum geht, wie man zu einer inklusiven barrierefreien Gesellschaft hinkommt, die im Wesentlichen über Teilhabe sich definiert. Und Sie sehen, deswegen habe ich Ihnen das ausgesucht. Ja, also das heißt, dass man über Partizipation und Selbstbestimmung in der Mitte der Grafik die zentralen Punkte anspricht, die auch in dem Stufenprinzip nach Right ähm, by Ohr äh, ähm, gesetzt sind und es zum einen für die Gesellschaft darum geht, ein Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, dass ich zum Beispiel jetzt weiß, dass ich mit spezifischen Darbietungsformen hier, ohne zum Beispiel mit dem Inhalt dieser Präsentation, kurzen Präsentationen zu gebären, ähm, bestimmte Menschengruppen unsere Gesellschaft nicht erreicht Das heißt, eine, auch eine digitale Barrierefreiheit hat im Moment noch Grenzen. Sie werden mir sicherlich auch zustimmen, dass, der, dass die Audiotranskription, die Sie gerade sehen, nicht der Weisheit letzter, letzter Schluss ist, da sie tatsächlich Fehler produziert und man bestenfalls dem Gesagten folgen kann, aber von einer systematischen Darstellung und Live-Untertitelung sind wir hier noch weit entfernt, zumal in der Version, die ich jetzt benutze, keine Satzzeichen automatisch erzeugt werden. Oder andersrum gewendet. Ich hatte das Thema letzte Woche in der Videokonferenz und die einzige Videokonferenzsoftware, die nennenswert und auf einem guten Integrationsniveau eine Live-Untertitelung einbettet, ist Google Hangouts Meet. Das ist die einzige. Sonst beherrscht noch keine andere Videokonferenzsoftware am Markt eben diese Technik. Das heißt, es wird sich neben, man wird neben der Frage, wie man barrierefrei kommuniziert, auch immer die Frage zu beantworten haben, was sind wir bereit dafür zu investieren, auszugeben, wie können wir unsere eigenen Tools weiterentwickeln. Und glauben Sie mir, Big Blue Button und Jitsi sind eben alles andere als... Barrierefrei, digital barrierefrei. Oder Opal. Oder Opal-Exem. Ja, also, das heißt, hier müssen wir über ganz andere Formen äh, des gemeinschaftlichen Lehren und Lernens nachdenken. Ähm, Sie sehen schon, das Oberziel des Ganzen, ähm, das ist ein bisschen eigenartig ähm, klassifiziert, also Instrumentalziel, Ziel und Oberziel, ist Inklusion und Teilhabe. Das heißt, das sind wieder die zwei zentralen Begriffe, neben der Barrierefreiheit, die irgendwie hier mitgemeint wird und als Ziel definiert wird, als Unterziel von Inklusion und Teilhabe, dass man tatsächlich über dieses, die Herstellung von Barrierefreiheit zu einer inklusiven Gesellschaft kommt, in der Teilhabe das oberste Prinzip ist. Deshalb habe ich Ihnen diese beiden Abbildungen hier ähm, integriert, die tatsächlich ähm, sehr gut geeignet sind, um äh, diese Zusammenhänge zu erläutern. Ja, kommen wir aber mal von diesen drei Grundbegriffen, nämlich ähm, Inklusion, Partizipation und Barrierefreiheit, hin zu der Frage, was das für unsere akademische Lehre bedeutet. Ähm, hier ein paar Prämissen, die man dazu formulieren kann, das sind Diskussionsangebote, Anregungen, die noch zu erweitern sind und die sich auch mit der Frage beschäftigen, welche Rolle unsere Universität in Gesellschaft spielen will. Zunächst, inklusive Lehre setzt ein Bekenntnis zur Öffnung akademischer Lehre in gesellschaftliche Debattenkulturen und Zumutungen voraus. Wenn wir uns dazu bekennen, dass wir mit anderen gemeinsam Gegenstände arbeiten, die nicht zwingend aus dem akademischen Umfeld kommen müssen, dann ist es so, dass wir uns in ein Feld bewegen, in dem die akademische Communitas sich lange nicht bewegt hat. Die Öffnung hin zur Gesellschaft hat aber die, bietet die Möglichkeit, dass wir an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit einen wesentlich gestaltungsbezogenen Beitrag leisten können. Dieser Beitrag muss nicht aufgenommen und nicht weiter diskutiert werden. Sie sehen, welche, welchen zumutigen sich im Moment die Epidemiologen und Virologen äh, dieses Landes aussetzen. Ja, also sie leisten offensichtlich einen Beitrag, einen kommunikativen und einen Beitrag der Forschung, aber sie werden von breiten Teilen der Entscheidungsträgerinnen schlicht nicht gehört. Allerdings muss man sich darauf einlassen. Das heißt, man muss, sollte, darauf sein, äh, sollte bereit sein, sich darauf einzulassen. Und das ist die Zumutung, die mit einer Öffnung in Gesellschaft verbunden ist. Aber durch eine Öffnung können wir unsere Perspektiven durch die gesellschaftlichen Perspektiven ergänzen und somit einen wesentlichen Beitrag leisten zur gesellschaftlichen Entwicklung. Das müssen wir aber wollen. Also das heißt, dass muss eine akademische Communitas erklären, dass sie dazu bereit ist. Das Zweite, was ähm, häufig im Zusammenhang von Inklusion ähm, zu beobachten ist, dass man versucht, inklusive Prozesse zu normieren. Also Es gibt, äh, es gibt Regelwerke oder es gibt insgesamt Vorstellungen davon, wie man in welchen Abständen man Stufen und so weiter setzen muss, damit jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung da gut zurechtkommt, wie Rampen auszusehen haben und so weiter und so fort. Und diese Normierungswünsche administrativer Art stehen Inklusion entgegen. Warum? Also sie helfen. In letzter Konsequenz stehen sie Inklusion aber entgegen. Inklusion, und das lese ich jetzt deshalb vor, ist eine Einladung dazu, Etabliertes und Staches in gesellschaftlichen Formationen und dessen Konsequenzen für je unterschiedliche Lebensentwürfe aufzubrechen, indem äh, kreative Ideen gemeinsam gestaltet werden. Der Prozesscharakter, der auch dem Begriff der Inklusion innewohnt, ist immer wieder gegen äh, Verfestigungstendenzen relevant zu setzen. Auf Dauer sind also nicht Inhalte, sondern Strukturen zu stellen, die freie und Ergebnisse offene Gestaltungsspielräume schaffen. Also mit anderen Worten, wir brauchen Freiheit. Freiheit, äh, um zu denken, Freiheit, um zu gestalten. Wir brauchen Zeit. Und deswegen lassen sich daran Forderungen knüpfen. Wie Sie wissen, wird im Moment überlegt in der Reform der LABU 1 Inklusion als einen festen Bestandteil in der Lehrerinnenbildung zu verankern. Bin ich prinzipiell dafür. Allerdings ist Inklusion, wie sich vielleicht es jetzt bisher schon angedeutet haben sollte, nicht nebenbei zu bekommen. Gleiches gilt für ähm, digital gestützte Lehre. Auch das ist nicht ohne weiteres nebenbei, neben allen anderen Aufgaben, die wir haben, nebenbei zu leisten. Wie ich zuverlässig hoffe, werden Entscheiderinnen das irgendwann verstehen. Möglicherweise ist es äh, nämlich so, dass wir Ressourcen brauchen, um uns Gestaltungsspielräume zu eröffnen. Vielleicht ganz kurz zur Prämisse, Inklusion ist in der LehrerInnenbildung ohne deutlich erwartete Ressourcen nicht inklusiv verankerbar. Was bedeutet das? Inklusives, das heißt auch zugleich partizipatives ja, Lernen und Lehren, zum Beispiel in Service-Learning-Kontexten, in denen interprofessionell zum Beispiel Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Studierende an einem dritten Ort gemeinsam neue Inhalte schaffen, kann mit den verfügbaren Ressourcen nicht in der Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung realisiert werden. Zeitliche, personelle. Und finanzielle Ressourcen müssen beträchtlich aufwachsen, um interdisziplinäre und interprofessionelle Bildung zu gewährleisten. Nur so kann das Ziel, nämlich einen essentiellen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten, was die Technische Universität Dresden will, erreicht werden. Um Gestaltungsoptionen zu haben, darf nur ein kleiner Teil dieser Ressourcen, und das ist das Entscheidende, kurikular gebunden sein. Mit anderen Worten, wir können dritte Räume und dritte Orte als Gestaltungsräume nur dann bespielen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, nicht an zu knappe Ressourcen gebunden zu sein. Das heißt, wenn wir über Inklusion nachdenken, über die Etablierung inklusiver Lehre, gilt genauso auch für digitalgestützte Lehre, brauchen wir Freiräume und Spielräume, um uns zu erproben. Und um noch einmal das Beispiel von Google Hangouts Meet zu anzuführen. Wenn Google Hangouts Meet die einzige Videokonferenzplattform ist, in der ich eine Live-Untertitelung verwenden kann, dann muss ich darüber nachdenken, ob ich sie in einem Experimentierraum, in einem Gestaltungsspielraum einsetzen darf und mich nicht zum Beispiel gegen datenschutzrechtliche Bedenken äh, permanent durchsetzen muss. Das ist ein ganz kleines Beispiel dafür wie da unterschiedliche Ansprüche äh, aufeinander prallen. Und schlussendlich, das, was immer verliert in diesem Kontext, ist das Schwächste, nämlich in dem Fall die Inklusion. Denn schlussendlich, und darauf kommt es mir an, ähm, mit diesem kurzen Ausblick auf diesen uh, Slide, The Basic Elements of Creativity von Kirby Ferguson. Hier geht es darum, drei zentrale Operationen zu benennen, die, mit denen man Kreativität umschreiben kann, nämlich Copy, Transform und Combine. Also Das heißt, dass man Elemente kopiert, sie transformiert und dann neu zusammenstellt. Das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle in der, ähm, äh, äh, sagen wir mal so, in der Diskussion um eine Kultur der Digitalität. Allerdings ist das hier für den Bereich der inklusiven Lehre, im Kontext der akademischen Lehre zentral, denn das, was hier entsteht, ist nicht die Reproduktion des immer schon gewussten, also einer klassischen Scholastik, sondern die Einladung dazu, an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit gemeinsam auf Augenhöhe partizipativ in Service-Learning-Kontexten neue Inhalte gemeinsam zu erarbeiten. Das ist der Anspruch inklusiver Lehre. Gut, das soll es für heute gewesen sein mit diesem Aufschlag in die, äh, zu den drei Grundbegriffen Inklusion, Barrierefreiheit und Ich hoffe, dass Sie dem Ganzen folgen konnten. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen und bin gespannt, wie wir Ihre Themen, die Sie für das Seminar aufgebaut haben äh, oder für die Sie sich interessieren, jetzt gemeinsam ausgestalten können unter der Folie dieser drei Grundbegriffe. Beim nächsten Mal für diejenigen, die jetzt nicht in der Diskussion dabei sind, wird es um die schwere, leichte Sprache gehen. Und ich hoffe, dass Sie dann dabei sind, entweder jetzt hier live im Seminarkontext oder dann wenigstens asynchron mit dem Video-Input. Bis dahin bin ich ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und danke Ihnen für Ihr Interesse. Hoffentlich auf ganz bald.